Vielleicht werde ich euch heute das Wichtigste erzählen, was ihr überhaupt nur wisst über euren gesamten Körper und 2018 so vermerkt. Klar, ich habe gerade meine eigenen Supplementine rausgebracht, wie wichtig Supplements sind und so weiter. Auch, und auch wenn sie allen anderen überlegen sind, ja, die liposomal Vitamine genauer gesagt, möchte ich euch nochmal ganz, ganz fundamental an die Sache herangehen ja, und euch zeigen, worauf es wirklich ankommt. Ja. Man muss das Problem wirklich bei der Wurzel packen, ja? Viele verstehen nicht den Grundsatz bzw. die Hauptursache von Gesundheit bzw. von Krankheit. Also bei einer bak bakteriellen oder viralen Infektion, was passiert da? Also ganz, ganz klar, die T-Lymphozyten bzw. die weißen Blutkörperchen steigen an. Und jetzt lässt uns der Name einmal auf der Zunge zergehen. Lymphozyten, ja? Und es ist schon ganz, ganz klar, wie der Name sagt. Lymphe, ja? Der fundamentalste Irrtum, vielleicht sogar der Menschheit, ist letztendlich jener, dass die Menschen davon ausgehen, dass eine Arterie verläuft und direkt an dieser Arterie Zellen sind, ja, und dass das dann direkt von dieser Arterie, das Blut, sozusagen die Nährstoffe, in die Zelle gelangen. Davon gehen alle aus. Und das ist eben das Faszinosum, weil genau so ist es eben nicht. Es ist eben so. Du hast eine Arterie und an dieser Arterie, also die Arterieninnenwand, in ja, dementsprechend, ja, das ist das Endothel, dann kommt das Subendothel, dann kommt die Arterienaußenwand. Und jetzt kommt das Wichtigste, was ich euch wahrscheinlich sagen werde. In meinen 140 Videos. Danach kommt nicht die Zelle. Ich wiederhole, nicht. Danach kommt das Interstitium. Inter-Zwischen, ja. Das ist der Zwischenzellraum, ja. Und das Interstitium ist gefüllt mit der interstitiellen Flüssigkeit. Ganz, ganz klar. Also, ganz klar, wie das verläuft. Blut fließt die Arterien runter, bis es irgendwann in ganz kleine Verästelungen in die Kapillare kommt. ja? Dann passiert dieses, das, das Blutserum, das heißt der flüssige Teil des Bluts, ja, übergeht von Endothel, Subendothel, Arterien, Außenwand, in das Interstitium. Das heißt, in die, inter, oh mein Gott, in die interstitielle Flüssigkeit. So, das heißt... Nach dieser enderspeziellen Flüssigkeit kommt letztendlich erst die Zelle. Das heißt, dazwischen ist ein Kanal. Das heißt, alle Nährstoffe, die Sauerstoff, ja, Proteine, Makromoleküle vor allen Dingen, ja, muss erstmal durch diesen Kanal, um in die Zelle zu gelangen. Die müssen darüber laufen und dann gehen die erst in die Zelle rein. Alles, was die Zelle aus sich herausschleust, alle Giftstoffe, Medikamentenreste, all mögliche das geht erstmal in diesen Kanal. Was ist dieser Kanal? Dieser Kanal ist das. Später wird dieser Kanal sozusagen durch Lymphkapillare durchgeleitet ja, und dann später auch in ähm, ja, Lymphgefäße und in den Lymphknoten und dann ist es schon wird er sozusagen zur Lymphe. Das heißt, alles läuft über die Lymphe. Der nächste Schritt, anhaltspunkt, Punkt, wäre dann letztendlich die Lymphknoten. Ja? In den Lymphknoten findet die Phagozytose statt. Ja? Das heißt die Ausfilterung, das Ausfressen von den Substanzen, die dein Körper nicht mehr haben will. Ganz einfach jetzt formuliert. Warum die Lymphknoten irgendwann anschwollen? Natürlich, weil dort immer mehr Stau passiert. Ja? Immer mehr Substanzen ankommen, die dort nicht hingehören. Und irgendwann dehnt es sich so weit aus, dass letztendlich diese Ausdehnung sich auf Nervenzellen auswirkt und du durch einen Schmerz verspürst. Das heißt, die meisten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, die dir helfen, Pathogene zu bekämpfen, kommen aus der Lymphe. Im Endeffekt können wir jetzt davon ausgehen, dass wir wissen, dass die meisten weißen Blutkörperchen, das heißt die Antwort, das heißt ein Schutz gegen Pathogene, aus der Lymphe kommt. Wir wissen auch, dass die Entgiftung grundsätzlich nur über die Lymphe läuft. Wir wissen auch, dass der Nährstofftransport in die Zellen, damit Versorgung, das heißt der Sauerstofftransport, über die Lymphe läuft. Im Endeffekt können wir sagen, jede Erkrankung hat da ihren Ursprung, dass der Entgiftung nicht nachgekommen wird, das heißt zu wenig Mobilität, zu wenig ja, Kinetik, sich zu, zu wenig Bewegung in der Lymphe herrscht, um das abzutransportieren, ja, das wieder herauszufiltern durch die Lymphknoten und des Weiteren eine nicht genug schnell genug, nicht schnell genug Immunantwort passieren kann, weil die Lymphe zu statisch ist um die weißen Blutkörperchen aus der Lymphe in die Blutkapillare zu befördern. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Es ist halt unglaublich fundamental, denn wenn über, über diesen Spalt, ja, Interstitium, kommt ebenfalls das Sauerstoff in die Zellen. CO2 ist was anderes, ja. Wenn die Zellen keinen Sauerstoff bekommen, das Mitochondrien keinen Sauerstoff hat, ja, zur Zellatmung. Ist auch übrigens der einzige Grund, warum du atmest, damit die Mitochondrien eine Zellatmung machen können, ja, und Glucose verstoffwechseln können. Wenn das nicht passiert, sind deine Zellen nicht mehr fähig, gegen Pathogene zu strotzen, okay? Das friert alles ein, indem die Lymphe sich nicht bewegt. Was man jetzt verstehen muss, was ganz fundamental ist, dass die Lymphe nicht bewegt wird, wie durch die, den Herzmuskel sozusagen, ja, die Pumpwirkung, wie das Blut dadurch zirkuliert. Ja? Das ist eben nicht der Fall bei der Lymphen. Ja? Die Lymphen unterliegt sozusagen die Öffnung und Schließung von Klappen. Ja? Das heißt, man muss es manuell tun. Das ist die Hautbewegungsmittel, ja, das Fortbewegungsmittel von Lymphe. Ja? Bewegung, wenn du keine Bewegung hast. Hast, kannst du nicht entgiften, deine Zellen bekommen kaum Sauerstoff, das heißt, du wirst krank. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht, wie ich genauer vorgehen würde, wenn ich eine Erkrankung, eine Erkältung bzw. hätte, ja was da noch wichtig ist, damit ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber ich wollte das Fundamentale einfach nochmal ja, unterstreichen, ja, wie wichtig letztendlich die Bewegung ist, ja? ohne das also ihr müsst euch ja vorstellen, ein See, ja? ein See lebt nicht sehr lange, ja? weil das Problem ist, wie viele Seen sind eutrophiert, weil sie eben nicht in Bewegung sind? Hast du schon mal einen eutrophierten, das heißt einen umgekippten See gesehen, ja? wo das Sauerstoffverhältnis letztendlich dann, dann so anaerob, aerob dann umgekippt ist? Das gibt es eben nicht. Ja? Alles, was stehen bleibt, das stirbt eben. Ja? Und genauso ist es halt eben auch mit unserem Körper und mit der Lymphe vor allen Dingen. Viele hören vielleicht den Mythos, Vitamin C hilft gegen Erkältungen. Dann wurde irgendwann dieser Mythos umgedreht und wurde gesagt, hey, nein, das stimmt ja alles gar nicht. Also wenn du einmal schon krank bist, dann hilft dir gar nicht Vitamin C. Ja, das hat sogar unser Professor so gesagt. Ja. Wenn wir uns die Studienlage einmal genauer ansehen, dann ist das teils richtig, teils nicht. Also ist es ist so, dass ähm, also die Ig, die IgG-Konzentration, also Immunglobuline, also G, A und M, ja, das sind bestimmte... Ja, Antikörper, die wirken und bestimmte Antikörperbarrieren wirken gegen Pathogene und so weiter. Diese werden nicht erhöht, wenn man Vitamin C zu sich führt. Ja? Es ist auch so, dass das ganze Komplementsystem, ja, das heißt, da gibt es bestimmte C3, C4, bestimmte Plättchen, ja, die auf den Antikörper präsentiert werden, die das heißt, angehaftet werden, sozusagen als Marker für andere ja, weiße Blutkörperchen, die letztendlich diese dann angreifen, eine künstliche ja, wie soll man sagen, Entzündungsreaktionen hervorrufen, um letztendlich Aufmerksamkeit auf den erreger sozusagen zu wirken. Ja? Die werden alle gar nicht erhöht. Ja? Damit hilfst du deinem Körper auch nicht durch Vitamin C-Gabe damit. Schauen wir aber genauer in die Studienlage, sehen wir ganz, ganz klar, dass die Leukozytenaktivität durch Vitamin C-Gabe erhöht wird und auch die Neutrophil- bzw. die Monozyten, das sind auch weiße Blutkörperchen, ja? Bewegungsfähigkeit erhöht wird. Und das eben als Ab 1 bis 3 Gramm und darunter wurde keine Wirkung festgestellt. Ja? Bei Kindern ja, 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag wurde es gemessen. Ja? Darunter keine Wirkung. Ja? 5 Gramm Vitamin C wurde gemessen ja, in lebenden Organismen, erhöht die T-Lymphozytenzahl bei Krankheitsbefall. Ja? Das heißt, die weißen Blutkörperchen reagieren bzw. reagieren schneller, weil sie sich schneller fortbewegen können. Des Weiteren auch das ganze phagozytose ja, das ist das System, wo deine Antikörper die Antigene aufessen, ja. Das ist quasi das System, wird komplett angekurbelt durch moderate Vitamin C-Mengen von 3 bis 5 Gramm. Jetzt gibt es zweiten zweiten Mythos, dass Leute sagen, ja, braucht man dieses Zink und Vitamin C, diese Kombi, das ist doch völlig überbewertet. Nein, ist es eben nicht, ja. Es gibt Studien, die beweisen, dass Patienten, die einen niedrigeren Zinkspiegel aufwiesen als jene, erwiesen sich als anfälliger als andere, ja, gegen Pathogene, ja. das heißt weniger Zink, desto anfälliger bist du, antiproportional. Ja. Jetzt muss man natürlich noch besser genau wissen, warum Zink so wichtig ist. Also es gibt Thymus, ja, der liegt ungefähr hier und dieser Thymus ist sozusagen die Reifestätte für deine weißen Blutkörperchen, ja. dort werden die herangereift nochmal, ja. Und dort ist das Zink eben ein Schlüsselelement ja, für das ganze Thymolin. Ja, das ist ein bestimmtes Hormon. Ja, und ohne dieses Hormon können deine weißen Blutkörperchen nicht fundieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sie können nicht agieren. Ja, sie können nicht funktionieren. Das heißt, wenn kein Zink vorhanden ist, funktioniert dein komplettes Immunsystem nicht mehr. Ja. Deshalb ist Zink überhaupt nicht Überbewertet, ja? Es gibt Studien, die beweisen, je mehr zinkt, desto bessere Immunantwort. Ja? Je mehr zinkt, desto mehr Thymolin, desto mehr funktionieren deine weißen Blutkörperchen. Ja? Es wurde bewiesen, dass Vitamin C eben die Leukozytenzahl und die T-Lymphozytenzahl erhöht und es wurde ebenfalls bewiesen, dass die Bewegungsfähigkeit von jenen steigt. Ja? Das ist nochmal ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ja? Das heißt, Mythos Nummer 1, es ist sehr wichtig, Vitamin D und so weiter, diesen Spiegel alles aufrechtzuhalten. Ja? Es ist wirklich wichtig, aber es gibt ein Gesetz, was all dem unterliegt. Ja, es ist wie ein Auto, müsst ihr euch vorstellen. Ein Auto hat, wenn du eine schwache, wenn du eine schwache Batterie hast bei einem Auto, ja, was passiert? Ein Auto wird, deine Sitzheizung, wenn du eine hast, wäre schön, ist schön manchmal im Winter, also deine Sitzheizung, deine Lüftung, deine, deine Lichte, dein Licht und so weiter, wird alles runterreguliert, weil dein Körper wird immer an allererster Stelle haben, dass er anspringt. Und danach kommt alles andere und alles andere wird runterreguliert, weil er immer noch genug Energie sich im Petto halten will, dass er anspringen kann. Und genauso ist das das Allerwichtigste. Ja? Das ist die absolute Stufe Nummer eins, dass die Lymphe funktioniert. Das ist dein Körper am aller, allerwichtigsten. Ja? So, also Bewegung ja, ist wirklich das Allerwichtigste, ist allen Dingen noch voraus, was viele immer so denken. Du bist krank geworden, weil du einen Vitamin D-Mangel hast. Nein, wahrscheinlich, weil die Entgiftung nicht funktioniert und deswegen dann auch noch geschwächt worden bist und dann hast du auch noch Vitamin D-Mangel. Das ist eher die Reihenfolge. Abschließend kann man sagen, Bewegung ist essentiell, gerade auch Sauerstoff, dass neuer Sauerstoff in die Zellen kommt, ohne Sauerstoff kann der Zellen nicht funktionieren, können sich nicht wehren. Ja? Im Gebäude ist immer weniger Sauerstoffkonzentration als draußen. Ja? Die Sauerstoffkonzentration hat sich allgemein in den letzten Jahrzehnten um ein Dutzend verringert, ja, bei uns, in Städten sowieso. Das heißt, Vitamin C ist nicht underrated, ja, und Zink ist ebenfalls nicht, habe ich jetzt underrated gesagt, nein, overrated, ja. Es ist sicherlich nicht, es ist wirklich essentiell für unsere ähm, ja, Immunantwort, ja, in dem Sinne. Das wollte ich nochmal loswerden, ja, weil da oftmals ich gehört werde, dass das ist alles so, so, und, ähm, na, gut. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, ich bin immer noch hier gefangen, ich bin äh, momentan bei Silke Leopold, könnt ihr gerne mal abchecken den Kanal, äh, ich, mein Auto ist defekt und ich bin seit über einer Woche jetzt hier gefangen und äh, ja, Acker für euch, ähm, ja, ich danke, bedanke mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.